Gut, ich heiße euch äh, alle ganz recht herzlich willkommen bei meinem digitalen Stammtisch. Ich freue mich außerordentlich, weil normalerweise bin ich ja mit dem Müllermobil unterwegs. Und